Hallo Freunde, hallo zusammen, dieses Mal ist versprochen und zwar mit dieser Holzlasur. Und zwar Hybrid Holzlasur habe ich gelesen, extrem hoher Wetter- und UV-Schutz, extrem wasserabweisend, mit Abperleffekt, kein Abblättern, keine Mikrorisse und ist diffusionsfähig, also wasserverdünnbar. Ne? Okay? Wie gesagt, es ging eigentlich um diesen Milkpaint. Milk Paint wollte ich ausprobieren. Gibt es bei uns was Pulverform? Ich habe, wie gesagt, keins gefunden. Habe mir auch weiß besorgt, aber es funktioniert irgendwie nicht. Pulver mit Wasser anmischen, viel zu dünn und keine Ahnung. Das macht der gute Timo. Rennt den Baumarkt, probiert es aus. Ihr solltet gut lüften, falls ihr das ausprobieren möchtet. Ich weiß nicht, ob es da auch noch eine Lasur, sag ich jetzt mal, gibt, wo lösemittelfrei ist, müssen wir mal schauen, gibt es vielleicht auch irgendwo noch, ob die dann so funktioniert, weiß ich nicht, ich zeige es euch mal, wie es mit diesem funktioniert, diesen sogenannten Cloud-Effekt und dann lasst uns starten, Fenster aufmachen. <lacht> So, Freunde, ich bin bei den gleichen Farben geblieben. Das heißt, dieses Kaminrot, Magenta und Türkisgrün weil, gibt ja trotzdem einen anderen Effekt, weil dieses weiß ist. Also, mhm. ich habe extra eine Lasur weiß geholt. Ich habe die jetzt auch hier pur eingefüllt, also mit nichts anderes gemischt, sondern nur die reine Holzlasur rein. Okay, Keilrahmen 30 auf 30 cm. Dann wäre das auch geklärt. <lacht> Farben, wie gesagt, nur Menükleber, Farbe und Wasser. Kein Silikon, keine Zusätze, gar nichts. Okay. Seht ihr hier das? Muss ich mal bei Gerstecker beschweren. Ich hoffe, Gerstecker sieht das. Finde ich nicht gut, so eine Rille hier drin. Naja. Okay. Also, kippe jetzt im Prinzip von diesem... Holzlasso auch mal was rein, als erstes in den Becher, dass es ja nachher nach oben kommt. Fangen wir mit Türkis an. Magenta. Ich glaube fast ein bisschen zu dünn angerührt. Nur ein bisschen Türkis. Dann das Kaminrot, ich überlege gerade, komm ich probiere es trotzdem, einen Schuss rein von der Holzlasur, Spaß muss sein, okay, komm Magenta. Und oben noch ein bisschen Kaminrot. So, ich weiß nicht, was zu voll. es hier sehen am Rand ist ein bisschen weiß. Jetzt schauen wir mal, was passiert. nämlich viel Grün, jetzt kommt wieder Rot. Und da mischt sich jetzt auch schon die Holzlasur drunter. Jetzt kommt der Rest. Da ist natürlich die Holzdasur dabei. Okay. Macht das gleiche auch, wieder etwas außenrum. manche machen ja ziemlich viel außen rum, ich weiß es nicht, ich, ja komm ich glaube wegen diesen Zellenbildungen am Anfang, äh am Anfang am Rand Okay, dann schauen wir mal Jetzt lasse ich das mal ein bisschen schräg laufen, damit ein bisschen so ein Muster reinkommt, nicht alles gleich aussieht. Keine Angst, ich verliere das weiß nicht. Aber ihr seht, es gibt auch wie so einen Cloud-Effekt. Da ja, wie gesagt riecht halt ein bisschen, also auf eigene Verantwortung, wer es ausprobieren möchte. Es geht, wie so eine Lasur halt. Aber ihr könnt ja auch eine Maske aufziehen. So, wir schauen, dass wir alles voller Farbe bekommen. Wie sehen die Ränder aus? Okay, ich werde das jetzt vielleicht noch ein bisschen in die Mitte laufen lassen. so so finde <lacht> okay. ich es akzeptabel okay erhitzen. ich mache es auch nochmal mit dem Brenner weil wie gesagt der Brenner ich glaube das braucht ein bisschen mehr Hitze also zumindest das Zartau-Animal braucht ein bisschen mehr Hitze Enough. Das reicht. Okay, es raucht schon. Was mir aufgefallen ist, es macht keine so große Zellen am Rand. Was aber auch gar nicht so schlecht ist, finde ich. Aber jetzt überlegt mal, ihr habt ja ein schönes Muster wieder und es wird alles voller Zellen. Sieht es ja auch wieder nicht so toll aus. Na, wer das vorige Video gesehen hat, ich habe es ja mal gezeigt, wo ich das andere schon gemacht habe. Das passt aber. Okay, ich lasse es mal für 10 Minuten wieder einwirken und dann schauen wir es uns wieder von nahem an. Aber es kommt cool. Fast zu viel Weiß finde ich jetzt hier wieder. Na, das ist immer diese Gefahr, nicht zu viel machen, nicht zu wenig machen. Aber Weiß ist ja ziemlich dominant, also kann man das etwas weniger machen. Aber gut, dann <lacht> bis gleich. So, Freunde, jetzt von nein? Es hat sich nichts mehr viel verändert. Hier diese kleinen Zellen. Hier am Rand geht es dann noch, also wie gesagt etwas zu viel aber hier, richtig cool. Und hier diese schöne Linien, hat leichte kleine Bläschen. Schauen wir wenn es getrocknet ist, also das Weiß ist sehr dominant, aber gut, okay ich habe noch ein bisschen Farbe übrig, ich werde jetzt einfach mal ein Spaßbild machen, das nächste Video gibt ein Spaßbild, das heißt ich werde mal äh, das Sotan Animal Gold und diese Holzlack einfach mal durcheinander mischen, Farben habe ich auch noch, ihr seht hier die war nicht weggeschmissen, sondern ich mache noch ein Bild. Und dann denke ich mir, wird auch ganz lustig. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Wer es mal ausprobieren möchte, warum nicht? Aber wie gesagt, gut lüften. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Bye.